Hallo, ich bin Übersetzer AKA. Schreibt, ich mache hier Minikraft, hier in Illuminati oder Bilders Teile. Was soll ich noch machen? Schreibt es mir oder wartet, wartet, wartet jetzt in der Abstimmung oben bitte anklicken, was ihr wollt. Dankeschön. Dann würde ich mal sagen, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es gefällt euch. Wenn ihr lasst doch ein Like da. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, dann ein Abo. Das wäre richtig nett. Wenn ich lang ticke, dann gibt es PocoHour, okay, dann würde ich mal sagen, schau und bis bald. Warte, warte, warte, warte, noch eins, schreibt es mir bitte in die Kommentare, ob ich scharf heißen soll oder übersetzer. okay, dann schaut.